Alright, ich musste jetzt die Holzleiter hoch hier hinten. Und das die Büfe ist auf der anderen Seite. Sind gleich da. Die wir hier. Ah, falsche Seite doch. Okay. Mir immer die kirchturmglocken bei mir vom Haus klingeln. Das klingt so voll vorliegend, oder? So strange. Okay, also dann haben wir das als nächstes. Laden. Laden. Abend. Willkommen beim. Was auch immer. Ach, das ist Okay, wieso ist dein Indianer abgebildet? Die zwei passen. Okay, ich sehe das Problem. Egal, kann keinen Der lässt sich nachher nie bewegen, also... den so weit drehen, dass Beine zu wenig. Ja, jetzt, okay. Laden. Lieber ist die beste Forschung geschaltet voran. Das verwarte, wir haben bereits einen funktionierenden Prototypen. Jetzt wirkt 4, okay, wir sind mega weit in der Vergangenheit, also. Laden. Wenn das mit dem Subjekt 17 Unendliche, Dimensionen. Ich bin allein. Nichts Kein Licht. Keine Wärme. Pakete, Hüllen bewegen sich durch das Dunkel. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Frage mich, ob das Subjekt 16 ist. Laden. Bestimmt. für dieses Rätsel hier ganz cool, aber wieso müssen sie jedes Mal jedes Rätsel reinschmeißen? Gefühlt so doof. Also ich muss anpassen. Das ist viel zu hoch, warte mal, mal kurz. Er muss links noch ausbiken. Er darf nicht links, er muss links nach unten ausbiken noch. Das puppen Also, ich mach das und das. Damit ich dem dritten zu viel Punkte. Das ist viel zu hoch. Habe ich eins, das ist in der Mitte, eins noch... ist sieht sich mir gar nichts der ganz rechts muss ganz und das wäre die richtige welle für die passt Was ist, wenn... Jawohl. Okay. Hallo, kommt da die kundendienst Sie sprechen mit Diana. Ich rufe an wegen Ihres HD-Kabelfernsehens. Da ist irgendeine Art Bild zwischen den Kanälen. Nun, das ist komisch. Sind Sie sicher, dass es keiner der Pay-TV-Kanäle ist? Ich habe zu Hause auch nur das Standardpaket. Und manchmal kommen die anderen Kanäle durch, wenn mein Sohn Jimmy mit der Fernbedienung spielt. Wie alt ist Jimmy? Seen und zuckersüß. Danke der Nachfrage. Mein Paul ist zwölf. Aber nein, es ist nicht die Fernbedienung. Ich schalte von Kanal 172 auf 173, aber stattdessen lande ich auf einem Kanal dazwischen. Ich sehe es mir gerade an. Irgendeine Art Menü. Klingt nach unserem TV Guide. Wissen Sie, erst gestern hat Jimmy... Es ist nicht der TV-Guide. Da steht mein Nachname, der Name meines Sohns, eine Liste mit Dingen, die wir mögen, Kreditkartenkäufe, Darlehen, Reisen. Und dann, danach, kommt dieses Kauderwelsch über biometrische Muster und die optimale Wiederholungsfrequenz. Da ist so eine Art Herzmonitor. Und daneben steht drahtloses EEG und ARAS. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber es sieht aus, als wäre Ihr Kabel so programmiert, dass es einen Einfluss auf unsere Körper hat. Nun. Mhm. Sir, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich. Eine Sekunde, gerade kommt meine Vorgesetzte. Sie sagt, ich solle Sie weiterverbinden. Einen schönen Tag mit Comstatik. Wurde über Ihr Problem unterrichtet. Ein Techniker ist schon auf dem Weg. Danke, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Unser Techniker sollte jede Minute da sein, Mr. Jameson. Äh, kein Problem, ich. ist an der Tür! Er ganz doll dagegen! Einen guten Tag, Mr. Jameson. Laden. Okay, ich weiß nicht, wenn ich einen Sender finde, wo all meine Daten drin sind, wüsste ich nicht, ob ich, ähm, da anrufen. Zusehen, schnell bewegen, vom ersten in den zweiten, schalten, 500 nicht nachdenken. Grüß da kommen wir drauf. Nein, ach, sorry, Spaß beiseite. Am ähm, ersten in den zweiten wäre halt Laden. Ist da jemand? Hallo, hallo, Laden. Quarantänezone. Obwohl Online-Spiele viele Leute von der Realität ablenken, sollten wir dafür sorgen, dass diese virtuellen Welten nicht zu so utopisch werden. Die Menschen sollen den eigenen Misserfolg in der echten Welt schließlich nicht hinterfragen, oder? Wir haben jetzt fünf Stück. Zähne aufgehoben. Okay. Also haben wir schon 8 von 10 jetzt. Nice. Okay, das ist super. Alright, dann war es das auch schon wieder mit dem. Das war ein heftiges Telefonat. Wie gesagt, ich, ich wüsste nicht, ob ich da den... Telefonanbieter anrufen würde, wenn es plötzlich so... Ja, also mein Telefon zeigt mir, was ich mag und was ich gekauft habe. Auf da würde ich anrufen. Ich weiß nicht was, aber nicht mein Anbieter. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, hier noch irgendwo etwas und dann hier. Und dann war es das. Okay, jetzt sind wir hier. Heilung für alle Was schon nicht mehr wieder Ort heißt, aber ja, wir sind da. Äh, hier muss irgendwo... auch noch etwas sein. Wahrscheinlich im Hauptgebäude direkt, vielleicht oben. Dann vielleicht in der Außenwand. Ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal kurz ab. So, ich schaue, was ist. Das ist, glaube ich, einfach. Östliche Ausnahme, seht ihr? Ich wäre sogar in die richtige Richtung gelaufen. eins und wir abends Laden Laden Lass die Stimme Laden Habe mich was hinter der Stimme steckt wir hören uns zu mit diesen Fahrzeugen, die schneller sind als Rennwagen Ja, die sind nicht schwer als Rennwagen Ich habe jetzt mal überall geschaut, wo ähm, Laden. Strommasten drin sind, weil Strom halt schneller als äh, Rennwagen, ne? Ich weiß, dass du da bist. Ich, ich, ich Hause. Nach Hause, bitte. Ich brauche dich. Lass mich nicht im Dunkeln zurück. Deswegen habe ich mal kurz alles mit Strommasten und mit einem Stromkabel angeklickt. Aber ich wusste nicht, ob es stimmt. als diesmal richtig gemacht. Okay. Okay. Das scheint ganz easy zu sein, eigentlich. Fahr mal ran. Was ist los, Gary? Ich will allein mit dir reden. Du weißt doch, dieses CAE-Zeug für mein neues Buch. Über diese Firmen? Es ist viel größer als ich dachte. Bilderberg ist nur eine Ablenkung. Ich werde dir einen Namen nennen. Abstergo. Keine Ahnung, was das ist. Eine Schattenfirma. Sie tauchen nirgendwo auf, keine Aktien, nichts über den Vorstand. Aber Ihre Mitglieder haben Holdings in anderen Firmen. Coke, Kraft, die Pharmaindustrie, Detroit, Wall Street. Quasi jede Firma ab einer gewissen Größe hat Verbindungen zu Abstergo. Und? Sie sind dabei, die ganze Welt zu übernehmen. Sie haben auch Leute in der Regierung. Hör zu, ich muss das einfach irgendjemandem erzählen. Ich habe meine Nachforschungen geheim gehalten, aber ich halte es nicht mehr aus. Was wirst du jetzt tun? Das Buch. Es wird davon handeln. Glaub mir, wenn es im Handel ist, wird jeder davon erfahren. Fahrzeugmonitoring System beendet. Hallo D. Sagt dem Hauptquartier, dass ich eine Situation abgehört habe. Nichts Ernstes, aber jemand muss sich um ein Sicherheitsrisiko kümmern. Perfekt. Und äh, Glückwunsch zur Beförderung. Mach weiter so. Laden. Okay, nice. Der dunkle Reiter nähert sich Bischof und... Na, ah, das war es. Der dunkle Reiter kommt zu... Bischof und... nie kann dich auf dem Vater tun, aber auf dem benachbarten Flankes, Weiß, Augen... Das bringt Die ist auf jeden Fall Tote nicht. Dunkle Reiter nähert sich. Sie kann die warte. Also sie muss ja eigentlich die Dame sein. bringst du halt die Läufer in Bedrängnis, aber verlierst du viel Bau oder so. <sighs> Den Move hatten Ich will da nur den Hinweis. Es gibt da immer Hinweise mit der Zeit. Kann ich auf dem Pfad. Ist ja eigentlich. Kann ja nur die Dame sein mit sie. Das ist so spezifisch auf sie bezogen. Oder sehe ich da was falsch? Es scheint keinen Hinweis zu geben. Den König? Ah doch jetzt. Weiß. Okay, entweder weiße Figuren oder weiße Felder. Da ersteres uns nicht weiterhilft, tippe ich auf letzteres. Also vielleicht ein Zug auf ein benachbartes weißes Feld. Bischof es um den Bischof geht statt um den Weiß okay äh, Wenn so es um den Bischof Figur, geht um schon Vieh Weiße Felder Da ersteres uns nicht weiterhilft, tippe ich auf letzteres Also vielleicht Ein Zug auf ein Laden Das war eine Quarantänezone Das Volk Ach, ist wie die See, rasend und unvorhersehbar Deshalb haben wir Mauern errichtet Ich sehe keine Mauern nicht? Sehen sie sich um. Da ein Regal mit Soda, eine Schachtel Süßes, Magazine, Talkshows, Pillen. Die Mauern des 21. Jahrhunderts umgeben uns. Also, hier, hier, hier, hier. Quarantäne aufgehoben. Das Wunder liegt in der Ausführung. Dann bleibt jetzt nur noch das Tor. Da gehen wir jetzt hin. Dann sehen wir uns gleich.